Und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Übersichtsvideo der Köln-Karte. Das Video wird wahrscheinlich nicht so lang gehen, weil es gibt äh, nicht allzu viel Neues zum zeigen. Äh, was ich euch zum Schluss zeigen möchte, ist mit dem Kameratool eine kleine Fahrt durch den Köln-Bonner Flughafen. Äh, der ist gleistechnisch und bahnsteigtechnisch Soweit fertig. Was natürlich fehlt, ist die ganze Ausdekorierung. Ich habe mal so ein Probedach äh, drüber gemacht. Ich habe die Wände Wendeschimmel gemacht. Ähm, aber einiges fehlt da noch. Aber damit ihr mal einen Beta-Einblick ähm, seht, werdet ihr am Ende des Videos dann diesen Zuschnitt sehen. Plus kurz als Info. Ja, der Bahnhof wird wahrscheinlich nicht mehr so aussehen, wenn ihr den seht. Denn... Im gestrigen Stream wurde ein bisschen hier ausdekoriert. Äh, was ich gemacht habe, waren diese Servicebahnsteige hier angelegt. Ähm, ansonsten dieses Stumpfgleis habe ich noch angelegt. Ähm, mehr gibt es hier aktuell noch nicht zu sehen. Äh, was ich auf der Köln-Stammstrecke gemacht habe, äh, Köln-S-Bahn-Stammstrecke, Entschuldigung, ähm, ich habe die mal signalisiert. Ich habe überall die richtigen Signale gesetzt und habe und, äh, einiges dafür umscripten müssen, leider. Ähm, falls ich da mal irgendwie Erlaubnis bekomme, würde ich das natürlich auch alles gerne mit euch teilen. Was ihr als Timelapse-Video gesehen habt, äh, wo ich ja, wo es aber noch keinen Überblick von gab, ist das Köln, ähm, Kölner Betriebsbahnhofswerk was auch immer, wie man das auch immer nennt. Ich, ähm, ich habe mir irgendwo gelesen, dass es heißt, ähm, Köln Ehrenfeld Betriebsbahnhof, aber es heißt anscheinend nur Köln Hauptbahnhof Betriebsbahnhof oder auch nur Köln Betriebsbahnhof. Ja, da habe ich so gut es ging die Gleise, die Gleisanlagen, ähm, ja die Hallen hier nachgebaut. Wie gesagt... Betonung auf, so gut es ging, ja, denn wir haben natürlich, ähm, nicht ganz eine 1 zu 1 Karte, weshalb hier einige Gleise rausgefallen sind und zudem haben wir halt in Transportfieber einen festen Abstand von 5 Meter, ähm, der ist halt oft in so einem Betriebswerk kleiner, äh, weshalb dort auch mehr Gleise reinpassen als zum Beispiel bei mir. Aber ja, wir haben hier einmal, ähm, den Abstellbereich für Regio und, äh, Fernzüge, äh, besser gesagt ICs werden hier abgestellt, da, dann haben wir hier noch ein bisschen Stumpfgleise, äh, wir haben hier die Hallen, hier fehlt, sehe ich gerade noch das Tor, ähm, das ist glaube ich ein bisschen fürs ICE, für die ICEs und alles mögliche, ähm, ja, habe ich einfach mal so, so versucht nachzustellen, wie es natürlich geht. Uh, hier, hier drüben noch mal so eine einzelne Halle, uh, für was die ist, uh, bitte fragt mich nicht, ja, also man hat hier zwei, drei Gleise reingemacht und dann hier noch mal eine Halle hingebaut, um, ja, aber für was genau die ist, uh, <lacht> bin ich uh, überfragt. Dann haben wir ab hier den Bereich Abstellung uh, Fernbahn oder Fernzüge, das heißt dort werden uh, ICEs, längere ICEs. Und so weiter abgestellt. Ich habe da einiges mit kämpfen müssen, denn ich ich bekomme hier auf dieser Länge gerade so, also das wird wahrscheinlich auf ein paar Metern passen, kriege ich hier eine Doppeltraktion ICE 3 rein. Und ähm, da laut meinem Plan zwei Doppeltraktionen. Uh, ICE-Linien hier in Köln enden, muss ich mir noch was einfallen lassen. Uh, was ich bereits gesehen habe, dass hier hinten in Köln-West teilweise ICEs abgestellt werden. Ne? Jetzt ist die Frage, ob wir so weit gehen und sagen, okay, die eine Linie, ich glaube, die eine Linie, die fährt ein bisschen öfters und die andere, die fährt, glaube ich, nur ein, zwei Mal am Tag. Habe ich aber trotzdem in meinen Linienband aufgenommen. Um, dass ich die Linie nehme, die oft fährt, lasse ich hier in das normale Betriebswerk reinfahren und die Linie, die eigentlich nur ein- bis zweimal am Tag fährt, lasse ich hier hinten von Köln-West losfahren. Denn die Gütergleise sind lang genug. Die sind 500 Meter lang. Äh, da kriege ich ohne Probleme eine Doppeltraktion ICE 3 rein. Da bin ich noch ein bisschen am Knobeln, auch mit mir selber. Äh, aber, ähm, ja, das werden wir dann sehen. Dann haben wir hier, ähm, es flackert ein bisschen... Mal gucken, ob ich das noch irgendwie anders hinkriegt. Das DB-Gebäude, hier fehlt auch noch ein bisschen der Unterbau, denn der Hinterhof ist tiefer gesetzt. Ich war persönlich da mal hier hinten im, in dem Hinterhof. Ja, Grüße an Yoshi, <lacht> falls du das Video siehst. Wir waren hinten im, in dem Hinterhof, wo hier eine Treppe hochgeht, die aber leider zu ist. denn wir, wir haben mal geguckt, ob wir nicht irgendwie dichter an die Gleisanlage hinkommen, aber tun wir nicht. Auf jeden Fall hier, das wird natürlich alles nachgestellt. Ähm, dann kommen hier noch ein paar Gebäude hin. Hier versuche ich irgendwie ein äh, Parkhaus nachzustellen. Da bin ich auch noch mit mir selber am Knobeln, äh, wie ich das am besten hinbekomme. Das werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Update-Videos sehen. Wer sich wundert, ja, ich weiß, hier ist eigentlich alles als Brücke gedacht. Also hier ist in, äh, kein Tunnel. Also normalerweise stehen alle Gleise hier auf, oder gehen mit einer Brücke über die Straße drüber. Da das mir aber allgemein zu viele Gleise sind und die ich sicherlich später so nicht mehr hinkriege, speziell auch diese Weiche auf äh, Brücke, wird nicht mehr gehen, habe ich mich entschlossen, einfach einen Tunnel durchzusetzen. Ich hoffe, ihr akzeptiert äh, Wenn nicht, dann könnt ihr mal ja eine bessere Variante noch einschreiben. So, und dann haben wir hier hinten noch den Zipfel. Hier halten ebenfalls... Oder besser gesagt, hier werden IC-Züge abgestellt, die etwas längeren. Ähm, denn ich habe ja nicht nur kurze ICs bei mir im Fuhrpark, sondern auch etwas längere. Ähm, ja, wie gesagt, die werden dann hier hinten abgestellt. Die ganzen Gleise enden dann hier auf diese Drehscheibe. Äh, ich muss mir noch irgendeinen Gleis motten, der den ähm, der den Brellbock nicht hat. Denn normalerweise würden die ganzen Gleise hier in diese Drehscheibe enden. Ähm, ja... Wahrscheinlich um einfach äh, IC-Züge, die keinen Steuerwagen haben, ja, um die Lok abzukuppeln, auf ein anderes Gleis zu schicken und vorne wieder anzukuppeln. So einfach geht es. Hier hinten haben wir nochmal eine Drehscheibe, die aber nach meinen Informationen nicht mehr in Betrieb ist. Genauso wie diese Gleise. Und wenn mich nicht alles täuscht, auch diese Gleise sind nicht mehr in Betrieb, das muss ich mir nur mal genau nachlesen. Ähm, wer sich wundert, ja, hier habe ich äh, Sandtexturen gesetzt, denn bei mir auf Google Maps ist hier eine Baustelle, als auch hier eine Baustelle. Ähm, ich bin noch ein bisschen am Knobeln, von welchem Jahr diese Google Maps äh, Bilder sind. Ähm, falls ich aktu aktuellere finde und hier ist keine Baustelle mehr, wird das natürlich noch geändert. Ja, dann habe ich äh, alle... Überführungen gebaut, hier fehlt noch das Geländer, da bin ich letztes Mal nicht fertig geworden. Aber hier angefangen, die Brücken fertig gebaut, ja, alles von Hand mit Joffreeds Modbox. Ähm, hier geht es dann weiter, hier habe ich dann die Stallwände reingebaut, äh, hier die Brücken habe ich fertig gemacht. Ja, auch immer drauf immer schön drauf geachtet. Die Brücke ist neu. Das ist noch eine alte Bogenbrücke. Alles mit Google Maps rausgesucht. Ähm, die Brücken hier habe ich fertig gemacht. Äh, die Brücke habe ich fertig gemacht. Da ist einiges an Schönbau getan worden. So, ja. Ähm, dann haben wir hier hinten noch, da bin ich gerade am Umbauen. Habe ich hier diese... Ähm, diese Gitterbrücke reingebaut, denn wir haben hier hinten nochmal eine Drehscheibe. Ja, da bin ich gerade noch ein bisschen am Tüfteln, wie ich denn jetzt hier diese Gleise lege. Ähm, das werden wir aber alles in den nächsten Streams machen, das heißt, da werdet ihr auf jeden Fall auch sehen, wie dann diese Strecke vollendet wird. Ja, hier oben ist nichts passiert, Richtung Süden ist eigentlich auch nichts passiert. Ähm, wir haben hier mittlerweile Köln-West äh, mit Köln-Süd angeschlossen, die Güteranbindung hier Richtung Köln-Kalk und köln kremberg äh, steht schon und hier wird dann Eiffeltor entstehen. Bin ich schon gespannt, wie das wird, denn das ist kein kleiner Güterbahnhof. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und ich denke, ja, die Schönbauimpression hier vom lieben Trimoniax habt ihr ja bereits in dem Video gesehen. Ja, da hat er hier oben die A1 ein bisschen verschönert mit Feldern, Bäumen, mit den ganzen Brücken und die Unterführung. Ich glaube, die muss ich äh, nochmal von Hand machen. Er hat Sozusagen einfach mal ein bisschen an der A1 gefilmt, da kam auch das Video her und äh, ja, da wird er mit Sicherheit auch weitermachen. Äh, ich soll für ihn demnächst auch hier Köln tiefer legen, denn mittlerweile liegt noch auf Gleisniveau, das wird sich aber ändern demnächst.